Servus und hallo zum Vlog, hier auf Vlog. TV Vlog? Was? Warum? Wie? Nun, in diesem Format werde ich euch Geschichten aus meinem Leben erzählen. Die Geschichten werden immer wahr sein, und kaum übertrieben. Wichtig ist, dass Aha! Jede Geschichte. Das, Das stimmt sicher. Und das ist nicht immer lustig. Aber ich schwöre, ja, ihr wisst, wie es geht. Es ist die Wahrheit und nicht, dass die Wahrheit. Außerdem werde ich mir erlauben, globale und regionale wichtige Unwichtigkeiten zu kommentieren. Es ist jetzt nicht so, dass die Welt noch jemanden brauchen würde, der kommentiert, aber es Tun alle, also warum nicht auch? Warum nicht auch ich? Also, wenn ihr jeder auf der Meinung seid, oh mein Gott, bitte nicht noch jemand, der glaubt, dass alles, was aus seinem Mund kommt, von Shakespeare geschrieben und von Mozart vertont wurde, dann kann ich euch beruhigen. Das glaube ich nicht. Wenn ihr aber trotzdem der Meinung seid, ich rede scheiße, dann in die Kommentare tut euch keinen Zwang, Wichtig ist, nur weil ich ein bisschen schöner bin als ihr und im Stehen gehe oder im Sitzen laufe. Jedenfalls, ich liege nie im Gehen, das ist sicher. Aber ich stehe auch im Sitzen. Ja, egal, wenn ihr, ihr, ihr wisst, wo ich hin will. Den... Gut, also habt keine Scheu, wenn ihr meint, dass ich Blödsinn red. Kommentare, okay? Lasst alles raus. MabachTV ist ein Ort der freien Meinungsäußerung. Einzig und allein, ein bisschen Menschenwürde und Niveau in den Formulierungen wäre ganz nett, aber ich werde es trotzdem nicht löschen. Was noch? Ja, warum mache ich das? Weil ich euch bisher in meinen Videos die auf Mabacher TV schon einen Einblick in mein Leben gewährt hat. Und mit diesem Vlog möchte ich noch eine eine persönlichere Ebene, eine direktere, eine unvermitteltere Ebene einführen. Ich möchte euch die Möglichkeit geben, dass ihr mir auch Fragen stellt, in den Kommentaren, oder auf Twitter, oder auf Facebook, Google, man findet mich. Ich möchte, dass ihr auch gespürt kriegt, wer ist jetzt dieser Typ eigentlich da? Und wenn ich wieder über irgendwelche nicht barrierefreien Gebäudeberichte oder mehr travel pussy auspacken. Ja, kommt, kommt vor. Außerdem, ich habe 290 Abonnenten bereits. Das ist Wahnsinn! Und ich möchte mich bei euch bedanken, und ich finde, ihr verdient euch regelmäßigere Videos. Leider bin ich zu faul, deshalb äh, ja, kommen viel zu selten welche. Und mit diesem Vlog, den ich jetzt regelmäßig machen möchte, und jetzt bin ich auch beim Wie Versuche ich, das einfacher zu halten, ziemlich nur ich und die Kamera, was sich jetzt beim Aufnehmen schon herausgestellt hat, dass es doch aufwendig ist, aber egal, und äh, ja, ich möchte regelmäßig Videos produzieren, einmal die Woche, jeden Freitag, so ab 16 Uhr, damit ihr, wenn ihr von der Arbeit rausgeht, meine Videos schauen könnt, und vielleicht mit dem Lächeln ins Wochenende starten. Ja, das wär's soweit, äh, nächsten Freitag, ich glaube, da ist Osterwoche immer, soll kein Hinweis sein. Aber ein Abo lohnt sich ja, um am Laufenden zu bleiben, und das war's eigentlich für heute. Mein Name ist Martin, und ich bedanke mich fürs Zusehen. Servus! Okay.